Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Ich begrüße euch zur zweiten Staffel, Folge 1. Die Sommerferien sind vorbei und äh, wir haben wieder richtig Bock zum Kochen, oder? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute fangen wir ganz einfach mal an mit Italian Classics. Da habe ich äh, zwei Gäste eingeladen. Äh, seid gespannt drauf. Äh, ist äh, Alessio aus Dresden und Michele hat er mitgebracht. Und wir machen für euch heute ein paar Sachen aus dem Pizzaofen, also aus dem Ofen eine Pasta und äh, den Klassiker Vitello Tonato. Also seid gespannt, bleibt dran, ich freue mich auf euch. Bis gleich, ciao. So, da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben, Alessio. Ciao. Buongiorno. Und äh, Michele ist auch da. Michele? Ciao. Ciao Michele. Und äh, wir kochen heute italienische Klassiker, oder? Ja, heute wir kochen äh, Vitello Tornato. Ja? Das ist äh, ein schönes Abgericht in Italien. Mhm. Und äh, wir kochen noch Gnocchetti alla Puttanesca. Das ist mit äh, schönem Olivenöl. Knoblauch, Sardellen, Oliven, Tomatensoße. Und danach machen wir eine geile Pizza, äh, Neapolitanische Art. Unser äh, Teig äh, ist 48 Stunden gegärt. Die hat eine äh, Hydratation, das ist Wasseranteil, äh, 75 Wasseranteil. Das ist eine, äh, nicht eine normale Pizza. Und äh, ich werde euch begeistert. Jetzt, Michele, äh, vorbereitet äh, die Tomatensoße mit schönem Basiliko und Moza Mozzarella, aber natürlich aus Büffelmozzarella. Büffelmozzarella, genau. Den haben wir heute wieder geholt und zwar haben wir den geholt bei Edeka Müller in Wilstroff. Wie gehabt, äh, vielen Dank für die Partnerschaft auf jeden Fall und für die weitere Begleitung auch in der zweiten Staffel in unseren Projekten, die noch folgen. Genau. Äh, Alessio, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns irgendwann mal im … Wir haben äh, vor 20 Jahren ungefähr 20 kennengelernt, Jahre. äh, in Freiberg, in der Paparazzi. Genau. Ähm, ich war noch jung. Ähm, Brauchtest du das Geld? Ja, brauche ich das Geld. Da habe ich dort ein bisschen äh, gearbeitet und so. Danach bin ich nach Dresden äh, umgezogen. Ich bin schon, ich lebe seit äh, 96. Ich komme aus Sizilien, Ragusa. Äh, wo die Mafia kommt. Das Mafiosi. Ja, ja, ja, das ist so. Ne? <lacht> wir sind keine Mafiosi, aber wir arbeiten eine Art unser Brot. Und äh, dann hat mir Spaß gemacht und dann äh, bin ich schon seit 2011 selbstständig. Kommen wir dann noch dazu, was du machst in Dresden? Auf jeden Fall, ich okay. sehe dich immer regelmäßig, wenn ich einkaufen gehe äh, im Großmarkt. Genau. Und, äh, Dort hat sich unser Weg auch wieder gefunden, wo ich gedacht habe, den Alessio, den muss ich einfach einladen und wir müssen italienische Klassiker zusammen kochen. Also seid gespannt drauf, wir legen ganz einfach mal los. Michele macht jetzt eine Testpizza. Ne? Sie haben auch den Teig definitiv mitgebracht, äh, hat er ja vorhin schon gesagt, andere Zusammensetzung Hier ist auch nichts mit Show und Pizza werfen und hast du nicht gesehen, das geht mit dem Teig natürlich hier an dieser Stelle nicht. Gut, äh, wir fangen an. Als erstes muss ich natürlich erstmal das Vitello, also das Kalbsrücken. Genau. Werden wir erstmal Dampfgarn und dann anbraten. Genau. Und danach äh, machen wir die Soße. Und danach machen wir die Soße, genau. Die, no? Vitello Richtig. Donato Soße. Pasta ja. habe ich mal früher gesagt, wo wir schon mal so in der ersten Staffel Pasta gekocht haben, dass die Soße niemals auf die Pasta wartet. Nee. No? Also Nein. Pasta muss genau fertig werden, wenn die Soße fertig ist. Genau. Korrekt. Also machen wir das auch weiterhin so. Ja, dann lass uns einfach anfangen, oder? Okay, dai. komm, also. ich bin gespannt. Ich schneide die Salsiccia. Salsiccia, okay. Oliven. Und das. Genau. Also, gut. Andiamo. Auf los. Andiamo. Andiamo. Ist das die richtige Wurst, die ich hier da mitgebracht habe? Ja, das ist sehr schön, saftig. Salsiccia. Salsiccia picante. Schneiden wir schön. Wir also. machen auch eine. Jetzt Pane Caldo. So, das ist ein äh, Pizzabrötchen, Salsiccia gefühlt, ein bisschen Mozzarella für unser Vitello Tornado. Sehr gut. Vitello also, Tornado. Ja. Du hast mir gesagt, am liebsten kalbs Sag ja. mal ganz kurz dazu, wie ihr das Vitello ansetzt. Macht ihr das klassisch in der Brühe oder? Also wir machen äh, klassisch, wir braten erst ein ja? und dann wir schieben im Ofen. Ja, ja? wir kochen nicht. Es sind zwei Varianten. Äh, viele machen unsere äh, Style, aber viele äh, kochen die. Ja? Mit Sellerie, äh, mit Möhren, mit, mit, mit. Aber wir machen ein bisschen anders. Ja? Wir sind Italiener, aber in andere Richtung. Okay. Ja? Ähm, deswegen, ich finde, beide Varianten sind sehr gut. Das ist Geschmackssal. Korrekt? Ja? Gut, also wir machen die ganze Geschichte jetzt im Dampfgarer. Ich gebe okay. das mal bei 70 Grad hier in den Dampf und braten es hinterher an. Okay, dann würde ich ganz einfach mal die vitello soße machen, oder? Okay. Hast du die mal probiert? Ist die gut? Ich probiere jetzt, aber okay, probiere. ich warte auf dich. Ne, probiere du einfach. Eine für dich, eine für, dich, eine eine für mich. mich. Salute! Salute! Ein Glas Wein dazu, wäre nicht schlecht. Aber wir müssen erst kochen. Wir müssen erst kochen und dann trinken wir den Wein. Auf jeden Fall dann zu unserem wunderbaren, äh, ich kann es ja schon sehen jetzt, die Tafel, wie sie einge. Äh, das ist wunderbar, das ist ein Traum. Wurde. Ein Traum, du sagst es. Ja. Und die Nicole aus dem Blumenatelier ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir freuen uns riesig. Danke dafür. Habe ich im Sortiment bei Edeka erst so. suchen müssen. Ja. ja. Aber da gibt es wirklich ein spezielles Regal, wo ja, das ist richtig. italienische Spezialitäten halt mit drin sind. Ne? Das ist richtig gut. Michele kann auch mal hier ja, probieren auf jeden Fall. Michele. Genau. Und ich mache jetzt die Thunfischsoße, ja? Okay. Ich habe jetzt hier den Thunfisch. Ja. Äh, nicht in Olivenöl, ich habe den jetzt mit Wasser genommen. Okay. Ja, mit eigenem Saft, weil ich lieber Olivenöl zugebe. Die gute. Genau. Du hast eine Bio-Olivenöl? Ich habe ein griechisches Olivenöl, also kein italienisches. Okay. Äh, auch nur für Salate, also gibt es okay. ja kaltgepresste, warmgepresste. Ja. Ne? Okay. Und welches Olivenöl dürfen wir halt nicht erhitzen? Olivenöl. Olio extra vergine. Genau. Hier gebe ich jetzt dazu Sardellenfilets. Dort halte ich mich ein bisschen zurück, weil die natürlich extrem sind. Genau, extrem Würze mitbringen. Dann nehmen wir uns hier noch äh, Kapern Kaper dazu, genau. So, lass uns hier einfach mal zwei Löffel dazu nehmen. Ich nehme auch etwas von dem Saft mit. Ja, sehr wichtig. Dann, äh, um die Frische noch ein bisschen rüberzubringen, Robert, soll ich mal lieber hier aufs Brett gehen? Ne, ich bleibe da. Noch ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Das ist jetzt Rizzo-Style, ne? Rizzo-Style. Rizzo Olivenöl dazu und dann brauche ich hier den Pürierstab. Zu Hause habe ich da ein Wundergerät dafür, der macht das alles ein bisschen feiner. Den Saft komplett rein. Hier, Alessio guckt ganz skeptisch. Und was fehlt noch? Ihr Lieben, schwarzes Gold. Ich habe gemerkt, äh, so richtig geht es im Online-Shop noch nicht voran. Äh, jetzt kommt die Zeit, Winterzeit, Herbstzeit, lädt wieder zum Kochen ein, schaut mal bei mir im Online-Shop vorbei, äh, da warten neckische Sachen auf euch. Schau mal, sei ehrlich. Rizzo kocht. Rizzo kocht? Gut. Und das von dem Italiener? Sehr gut. Grazie, mille grazie. Bin schwarz auf dich. Ja, ein bisschen viel Mayonnaise, oder? Alles gut. Aber die stellen wir jetzt beiseite und die kommt dann natürlich zu unserem Vitello. Vitello dazu. Für deine Putanesca brauchst du? Ich brauche Knoblauch. Knoblauch. Dann brauche ich ähm, viermal vier fünfmal ähm Ja, Jawohl. Das stelle ich dir mit hierher. Okay. Nimmst du hier? Ja. Stückische Dosentomaten. Was brauchst du noch? So, Oliven, die tue ich mal ja, in Steinen, oder? Genau, ja. Ich nehme die Steine raus. Okay. Wie machen wir das an? Hier, ne? No? Genau, du musst, musst ja. ein bisschen länger drücken. Okay. Gut. Induktion geht schnell halt. Okay. Ne? Und dann brauchst du bestimmt noch was zum Rühren, oder? Ja. Komm Michele, komm. Oh hey. hey, Michele, sag mal was zu deiner Pizza. Pizza, Pizza Brot, Pizza Pane, Pizza Pane, das ist eine Pizza Brot. Und jetzt werden wir es mit Was ist? Okay. Okay, warte mal. Okay, gut. Bene? Äh, si, si. Okay. La Pizza? Perfetto? Pizza Brot. Schaut euch mal die Pizza an. Die Pizza kommt aus dem herkömmlichen Ofen. Ne? Aus einem Ofen zu Hause. Also hier, mega. Und ich bin mal gespannt, ob Alessio quasi irgendwie unter der Hand dann auch das Rezept mal rüberwachsen lässt. Ne? Da müssen wir mal wahrscheinlich noch verhandeln. Vielleicht klappt es ja dann beim Glas Wein zum Mittag. Also. Die sieht mega aus. Okay, jetzt wir schneiden wir. machen schon äh, ein Test. Test. Das ist okay. ein Test. Die Pizza broschen ist äh, anders. No? Okay. Mega. Das ist nur ein Test Crunch. zum... Herrlich. Crunch? Crunch. Krokante. Mhm. Ein Traum. Ein Traum. Oh. Bella, mamma. So, ah. Salsiccia ist da, Kai. Yo. Salchicho ist da. Ja, wir können schön ein bisschen Olivenöl, Genau. natürlich haben wir. So, hier, bam. Jetzt schaut euch mal den Roboter an. Der Roboter, der geht hier ab wie Schmitz-Katze. Der springt schon an die Decke hoch. Basilikum. Basilikum? Was will das Herz eigentlich mehr? Oder? Schaut mal her, wie einfach, wie schnell. Eine Pizza in den Ofen, ein bisschen Salchicha, pikante Olivenöl drüber. Und das Ganze mit Liebe gemacht, das ist ja wichtig. Ne? Mit Liebe kochen. Schnell. Und geht schnell. Und was brauchst du zum Anbrot mehr? Eine Flasche Rotwein, oder? Mehr nicht. Ja, schöne Cabernet. Schöne Cabernet. Ja. Also, hier mega als kleine Antipasti vorweg. Zu Hause, das ist ganz einfach, zwei Minuten. Wenn du willst, ein bisschen Käse, ein bisschen Parmesan noch, ein bisschen Mozzarella. Hier schaust Käse du, schnell. Parmigiano. No, alles da. Wir haben alles. Haben wir alles da. Genau. Facciamo da quella che facciamo al Ristorante. So, jetzt wir kochen Gnocchetti alla buttanesca. Bisschen Olivenöl. Ansonsten genau, zeig mal den, den Leuten. Am besten, ich yeah. weiß, du machst das wie in einem Restaurant, das gemacht genau. wird, ne? Ja. Du machst das alles nebenher. Genau. Versuch mal den, den Gästen zu Hause oder den Zuschauern zu zeigen. Okay, also vorbereiten, vorbereiten. Machst, machst du Knoblauch, ah, okay. machst du das, machst du das okay. machst, und dann machst du die Soße fertig. Okay, okay. okay. Weil diejenigen, die zuschauen, ah, okay. äh, wollen das ja vielleicht sogar in dem Moment mitmachen. Ah, gut. Ja? Dann okay. wissen die schon, was sie hier machen müssen, okay. weil die sind zu Hause Mach's nicht so aus. schnell wie du. Okay. okay. Na? Aus? Ja. So, wir nehmen schön Knoblauch. Genau. Währenddessen du den Knoblauch schälst, mache ich mal hier die, die Steine aus den Oliven raus. Okay. Meine Lieblingsolive ist die Kalamata-Olive. Echt? Mhm. Die hat für mich den besten Geschmack. Okay. Ohne dich jetzt, so. vielleicht hast du in Sizilien bessere Oliven. Das kann sein. Dann muss ich sie probieren. Ja, das. Ich mag auch kalamata olive Ja. Äh, zu Hause, kaufe ich auch. Die haben auch einen besonderen Geschmack. Weil das ist äh, immer Geschmackssache. Ne? Richtig, also so. bei Oliven sollte man auch schauen, äh, also nicht aufs Geld schauen halt. Ne? Das sind ein bisschen äh, natürliche äh, Oliven, gute Oliven, kosten Geld. Ja? So wie gutes Olivenöl, ne? Genau. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Restaurant. Du hast gerade gesagt zu Michele, Michele mach mal bitte pizzabrötchen restaurant -Qualität. Genau. Jetzt kommen wir natürlich dazu. Du bist ja in Dresden äh, in zwei, drei Restaurants unterwegs. Ja. Die deine, unter deiner Obhut liegen. Genau. Ne? Also du betreibst drei Restaurants in Dresden. Ja. Sag mal, welche? Also ich bin ähm, Spitzwegstraße, Restaurant Edelweiss. Ja. Äh, dieser Restaurant äh, gibt es seit äh, 2012. Okay. Haben wir aufgemacht. Der stand äh, 40 Jahre leer. Und äh, da kommt ein Freund von mir, der hat mir gesagt, lässt was auf, du musst hier kommen. Wir haben ein gutes Restaurant. Äh, war früher in DDR war sehr bekannt, dieser Restaurant. Okay. So, und äh, ich habe meinem Freund gesagt, pass auf. Äh, Wer kommt no? war Die Lage war nie so, war ein bisschen schwierig, no? weil es war außerhalb der Dresden. Und ich war immer normalerweise tätig, immer im Zentrum. Und deswegen äh, habe ich erst nicht geglaubt. Und danach wirklich, äh, hat mich überzeugt, diese, dieser Platz überzeugt. Da habe ich dieses Restaurant gemacht. Jetzt wir haben wir äh, renoviert. Wir haben eine große Terrasse, große, äh, die Leute können schön im Biergarten sitzen. War früher war ein bisschen beschränkt. Äh, wir machen italienische, authentische Küche. Äh, wir sind spezialisiert auf Fisch und Fleisch. Also wir sind keine äh, sagen wir so Pizzeria. No? Wir sind mehr also Pizza Pasta, kannst du überall äh, essen und so. Ja. Also wir, machen, wir sind spezialisiert auf Fisch und Fleisch. Also no? seid ihr eine Trattoria? Ja, wir sind eine Trattoria. So, wir, wir machen eine, keine gehobene Küche, ja. aber gut bürgerlich italienisch. Okay. So wie zu Hause man kennt. Richtig, no? wie die, wie die keine, Mama kocht. Genau. Wie Mama kocht. Und äh, deswegen. Äh, Michele. Michele. Das ist Michele. Michele? Jetzt Mozzarella. Mozzarella Mozzarella, die Bufala. Die Bufala. Viel, viel intensiver der Büffelmozzarella Mozzarella als der herkömmliche Mozzarella. Wird als Büffel. Milch äh, zubereitet. Äh, so, wir haben jetzt Sardellen. Und auf einer Pizza, das ist ein unbedingtes Muss. Ne? Eine Pizza muss mit Mozzarella. Oder? Genau, genau, genau. Das war schwer. Äh, ich erkläre immer die Leute, was bedeutet äh, Buffe Mozzarella und normale Mozzarella. Äh, Manche waren schwierig, äh, Schwier äh, Schwierigkeiten. Weil natürlich die Leute kennen die normale Mozzarella, ne? No? ist normal. Aber Bufel Mozzarella ist sehr, äh, die Milch ist sehr intensiv, und schön, aber die, die ist schön saftig, die Mozzarella ist anderer Geschmack. Ja. Man muss es wieder erleben. Richtig. No? Und auf eine Pizza kommt eigentlich ganz wenig Belag, oder? Ja, ganz wenig. Nur wenig Belag, wenig äh, Mozzarella. Die geile muss eine geile Tomatensauce, Ja. Dann ist. Perfekt. Perfekt. Perfetto. Wie bei Mama. Genau. Oh, hey, Robert. Schmeckt, ey? Muss es schmecken. Ist das gut? Luftig? Schaut doch mal die, diese Luft an hier. Robert, ja, komm doch mal in die Kamera ja. rein ja? Schau mal. Schau mal hier an die Seite. Die Seite. Du, die, du drehst, die Seite. Die Seite. Musst du mal drehen. Ey, das ist mega. Das ist Pizza. Pizza. Das ist Pizza. No? Ähm, mit Michele sind wir befreundet seit fünf Jahren. Und, äh, wir, haben immer, wir sind zusammen gewachsen, sagen wir so, im Restaurant, mehr oder weniger. Und ähm, also, Er macht die beste Pizza. Vielleicht ist es die beste Pizzaiolo in Dresden. Vielleicht. Okay. Ja, ich muss, ich kann nicht sagen, müssen die Gäste mir sagen. Richtig. No? Ich kann sagen, vielleicht. Und Michela hat es gelernt? Michela hat gelernt in Italien und ist hier nach Deutschland gekommen, vor fünf Jahren. Wir haben zusammen angefangen zu arbeiten, wir haben dieses Rezept entwickelt, zusammen. Wir haben zwei Jahre an diesem Rezept entwickelt, gearbeitet, Probe. Also dieser Teig ist nicht einfach. So, heute ich stehe ich auf, kaufe ich ein bisschen Mehl und bisschen Chance. Da hast du keine Chance. Da gibt es eine Harte Arbeit hinten. Und die sind Rezepte, wo wir wirklich äh, studiert haben. So? Also wird es ganz, ganz schwer mit dem Rezept. Ich höre das schon raus. Das ganz, ist Michele. Ganz, ganz, ganz schwer mit dem Rezept. Äh, aber ich bin dran. Okay. Ich bin dran. Wir versuchen hier nach na, na, na Dresden die echte napolitanische Pizza. Äh, ich will euch sagen, wir haben seit äh, drei Jahren eine Pizzeria, Pizza Pasta, im Zentrum, Schwitzi, der Best Food Quality Dresden, äh, Straße 20. Mhm. Wir haben seit drei Jahren äh, dort angefangen, die, die napolitanische Pizza. Äh, wir haben das gemacht. Äh, wir haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil die Leute die haben nie gekannt. No? Wir kennen normalerweise die Pizza. Die ganze Dünn, knusprig, no? die ist auch gut, no? das ist, wenn ich sage, dass es schlecht ist, ist auch sehr gut, in Sizilien haben wir auch das, knusprig und so, aber ich wollte nach Dresden etwas tun, weil wir lieben Dresden no? und ich habe gesagt, okay, ich bringe die erste napoletanische Pizza. Und ich wollte sagen, ich habe Schwierigkeiten gehabt, die ersten äh, eine Jahr, anderthalb Jahre, weil die Leute, die, die, die Gäste, die haben nicht verstanden, warum die Teig so einen dicken Rand hat. Okay. Und da habe ich erklärt und das und das und das. Jetzt, äh, wir sind angekommen, wo die Leute sagen, wow, hat sich gelohnt. So, jetzt machen wir Gnocchetti machen wir alla puttanesca. Äh, vai, Michele, genau. dai. So, wir schneiden noch eine Knoblauch. Wir, wir lassen ihn ganz. Ja. Also, weil viele Leute mögen keine Knoblauch mögen. Jawohl. Weil... Okay. Aber gibt es viele Mühl, äh, Leute, mögen. Und dann können wir schneiden. So? Das ist äh, verschiedene zu Hause. So, komm, Michele. Inizia. Okay. wir Was wir ein bisschen kochen? Braten. Buongiorno. Hey, hey ist heute ja. ist Alessio Kocht. Alessio und Michele Kocht. Alessio und Michele und, Kocht. Und, und, und Rizzo macht den Käsereiber. Genau. Und wer ist? Wer ist? Essen tut äh, Thomas. Heidi. Heidi. Okay. Äh, Kommt dem Bürgermeister aus äh, Brügge. Bürgermeister? Ja, haben wir eingeladen? Nein. Nein, warum nicht? Der muss erstmal schauen. Erstmal Video schauen. Okay. Und dann konzentrieren uns Edelweiß. Sehr schön. Das machen wir frische, schöne Seeteufel. Oh ja. No? Seeteufel salt in bocca. Du hast mir, ja, du hast mir vorhin gesagt, in Italien bei euch machen die, die Bestellungen, nehmen die Soja entgegen, ne? Ja, in vielen großen Restaurants, ja. Okay. Das ist äh, wirklich äh, ein Dom in Mailand äh, oder, oder.. Aber das ist äh, nicht persönlich. Ne? Ich will dir normalerweise äh, an Gast, will ich reden. Will ich erklären ein bisschen. Das ist, äh, kommt nicht gut an. Hier schaust du herrlich, die Sotelle tut sich jetzt schön Schau auflösen. Mal. Ne? Der riecht. Mmh. Der riecht so gut. Mama, ich liebe dich. Mehr Power? Ist Okay. Okay. okay. okay. So. Cinque. Cinque. 5 Cinque. Cinque. Cinque. Cinque. Cinque. piano piano Quattro. 3 okay okay bisschen Kappe. jetzt Kappel. Mm. jetzt machen wir oliven und wir machen dann wenn das ganze essen alles fertig ist machen wir tabulata wie bei euch in Italien zu Hause. Ja, herrlich. auf dem Tisch. Schöner Rotwein. Und auf diese herrlich perfekte eingedeckte Tafel, also die werden wir dann definitiv dann auch gleich noch zeigen. Ja, das ist weil heute ist schlecht für Nicole, dass er einfach mal mit dem Steck vorbeikommt. Äh, das müsst ihr einfach dann so mit der Kamera halt sehen. Ne? Gut, ich mache schon mal hier die Grillplatte an ja. für unser Vitello. Ich bin schon gespannt, ich habe sehr Hunger. Du hast Hunger? Ja, du hast keine riecht, Frühstück. Der riecht sehr gut. Und Ein bisschen, wie viel? Das Bergkernsalz, braucht ein bisschen mehr, ne? Genau. Okay. So? Alle guten Dinge sind drei. Genau. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Was brauchst du? Und okay. Machen wir noch ein bisschen italienischen Sprachunterricht, ne? Okay. Ah. Hier, schaut her. Ein bisschen Wasser. Mhm. Hallo. Michele, koch. Michele, also wenn, wenn ich mal äh, keine Zeit habe und äh, Rizzo kocht quasi noch da getreten muss, dann kommt euch. Alessio. Dann kommt Alessio. Und Alessio kommt glaube ich auch so zu euch nach Hause, oder? Genau, gleich. Wir kommen zu Hause, wir kochen auch. Genau. Bei Geburtstag, Hochzeiten. So, also. Ich hole jetzt mal das Kalb raus. Das ist bestimmt schon gut hier. Geht los? Geht los? Mach doch mal die Lüftung an, Kai. Du kannst ich, auch. Mach mal hier Tutti, oder? Mach mal alles. alles. Alles? Ja, ja. Manja. Tutti, eine Mangia. Dobby. 8 Otto, 8 Personen. Ottoperson, okay. 1 ein Kilo. 1 Kilo. 1 Kilo. 100, ein. 120 Gramm jede so ungefähr. Normale Portion. Okay. Okay. Plus Soße dazu. Wir haben ein paar Euro die... di Parma. Die kochen wie, wie Alarm hier. Okay, okay, okay. Das wird äh, wahrscheinlich dann doch eine längere Rezeptur, die man da schreiben muss. Also, er hat jetzt im Prinzip Olivenöl, Knoblauchzehe, Sardellen, ja, Tomate, Kobern, Cocktail Tomaten, Cocktailtomaten, genau. Oliven, ja. Basilikum. Basilikum und Pastawasser. Kein Salz. Kein Salz. Salz Weil die kommt von da schon. und von Sardelle. Sardellen. Perfekt. Brauchen wir jetzt hier noch mehr Salchicha? noch mehr ja. schneiden? Wir schneiden ein bisschen noch. Darf Was ich machen? Willst du das machen? Ja, dann tue ich mich hier gleich um das Kalb kümmern. Was mag Michele? Quando abbiamo finito la pasta? È pronta? 3 minuti. 3 minuti? gira. Hey, ich mag normalerweise ein bisschen scharf. Ja? Putanesca. Aber Putanesca, wir haben keine, äh, keine Chili da, also keine Peperoni okay. oder keine Peperonata oder Peperoncini. Oder. Kein Problem. Aber normalerweise Putanesca. eine ganz wenig scharf, schadet nicht, ne? Scharf ist gut, ich liebe scharf. Ja? Ja. Ich liebe scharf. Ja, das ist... Das ist genial, so jetzt so machen wir hier die Vitello. Okay, du machst die Vitello, Michele macht eine Pizza oder Michele macht eine Pizza. Ja, ich mache die Nudeln fertig. Du machst die Nudeln fertig und dann okay. haben wir es eigentlich schon, okay. oder? Ja, lassen wir die Nudeln in die Pfanne kochen lassen. Ja, okay. Weißt du? Gibt ein bisschen Stärke ab, bindet ja, auch ein bisschen. Genau, wegen die, dieser diese Weizen. Weißt du? Genau. Diese so, ein bisschen Salz hier auf das Vitello. Pfeffer mache ich dann erst hinterher. Olivenöl. Einmassieren. Bisschen. Hm. Hallig weil ich brate es lieber erst zum Schluss an. Okay. Weil dann hast du diese die Kruste. Die Kruste noch ein bisschen, weißt du? Aber die Pasta sieht sensationell aus. Mega, mega, mega, mega. Mega schön und riecht sehr gut. Okay. Pasta machen wir dann beim Anrichten. Genau. Machen wir in die große Schale. Okay. Ja. Und dann, wie sich gehört, wie in Italien in die Mitte und dann genau. jeder nimmt sich. Richtig. Okay. Jeder nimmt sich Michele, so, Michele. Äh, grüßen wir Michele. Michele backt jetzt eine Pizza. Ja. Ciao Michele. Was wollt ihr eine Pizza Margherita machen wir? Mit Buffel Mozzarella? Jawohl. Okay. Traditionale. Traditionale? Neapolitana. Okay. Michele, Pizza backen. Ich übernehme deine Kommand. Ja? Kommando, Mister Kommando. Mister Kommando. Ich liebe Basiliko, ja? Ja. Immer probieren, das ist wichtig. Genau, immer probieren. Das ist bellissimo. Mmh. Mmh. Danach machen wir Sardelle oben drauf mmh. und dann schneide deine Pfeffer und dann ist perfekt. Oh. Alessio, wir können dann heiraten. Ist hier wunderbar, wunderbar. Gut, jetzt machen wir hier bei unserem Vitello noch den Pfeffer drüber. Alessio, hast du eigentlich jeden Tag auf dein Restaurant, deine Restaurants? Oder ja, sind die wir haben äh, Montag, Ruhe Tag. Ja, jawohl. Und dann von Dienstag bis Sonntag. Ja, klar, du musst ja dein, dein Personal auch ein bisschen Ruhe geben. Ja, ne? genau. Aber wir arbeiten in Schicht. Okay. Ja. Von 10 bis 18, also Personal. Und ja. dann äh, von 16 bis 24. Ja. Also hier schaut man ganz einfach auf, ich das Mehl im Prinzip ist ein, ein ganz anderes, ne? Caputo ist in Italien der Machtführer. Wo bekommst du eigentlich deine, deine italienische Ware her? Also die italienische Ware, viele kommen aus Italien direkt, wir importieren selber. Wie Käse, Salami, Salsiccia und Schinken. Die Buffel Mozzarella kommen aus, gibt es einen Importeur aus Berlin. Kriegen wir immer Mittwoch und um Freitag? Okay. Ja. Ähm, also eigentlich, wir haben alles. Da. Wir importieren auch Olivenöl direkt aus Sizilien. Wir verkaufen auch in unsere Restaurants. Okay. Ja. Und ähm, ja, die Leute sind zufrieden. Das ist die Hauptsache, oder? Ja, das ist wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. I napoletani pizza, adesso se una pizza so tentai e se è luftig. No. Eh, Und in uh, infatti tentai den de, de rand trine è file luft, no? Infatti la pizza napoletana si stende dal centro verso l'esterno. Così varia all'interno del, del panetto la portiamo all'esterno. via Ecco perché der sich Ja. Okay. Michele liebt Pizza. Das sieht man. Und äh, äh, das ist Familientradition. Äh, ich habe gedacht, er liebt seine Frau, aber er liebt die Pizza mehr als seine. Schau mal, das ist überall ist, äh, ja. Luft. No? Ja. Das ist Luft. Das ist nicht schwer, den Teig. No? Das ist Luft. Leicht. Okay. Jetzt machen wir eine schöne Soße. Tomatensoße. Genau, jetzt machen wir die schöne Tomatensoße. die machen wir aus. Hier, Pelati ja. oder? Pelati, Pelati. Ja. Schaut mal, wie liebevoll er quasi mit dem Teig umgeht. Na, das ist äh, Zelebrierung seines Handwerks. Mega. Okay. Frische Basiliko, Margherita. Also, Immer ein bisschen Tomaten. Die Tomaten lassen wir einfach so ohne, ohne Gewürze. No? Magen wir Parmesan, das ist schon schön gewürzt, die Olivenöl, Basilico und Mozzarella. No? Und sonst einfach, wenn du zu Hause die Pizza macht, einfach Tomatensoße und danach die Beilage. Il cornicio alla fine wir haben äh, den, den Rand, den no? dicken Rand, no? weil äh, die ganze Öl, die ganze Mozzarella, diese, ja, die kommen nicht rüber. No? Auf der, deswegen haben die Neapolitanischen die haben damals äh, diese Teig entwickelt. No? So. Jetzt äh, machen wir Olivenöl, schön Olivenöl. Herrlich. So. Okay. Wir schieben jetzt die Pizza äh, im Ofen, ja? Und dann, äh, wenn die Alpe fertig ist, dann äh, tun wir die Mozzarella, Buffelmozzarella. Okay. Nicht ich jetzt, Forno, weil weicht auch, oder? Die genau. Sonst Aber die. Fe der verbrennt sich und äh, die Mozzarella, die ganze äh, Milch. Ne? Ähm, wie sagen wir? Ähm, Weicht den Teig auf. Genau. Okay, Alessio. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch die, das Vitello geschnitten. Ja. Das mache ich jetzt Flux. Okay. Salchicha. Machen wir hier drauf. Mhm. Können wir ruhig noch ein bisschen Parmesan stücken. Und äh, machen wir hier bloß noch für die Augen. Per jocchi, jocchi. Ora questo levelo, propulissimo, così tagliamo quello, lo tagliamo. Okay. Vai. Eh, ein Traum. Ein Traum, oder? Perfetto. Dürfen wir halt nicht drücken, ne? Mhm. Der Fleischsaft drin bleibt. Genau. Kalbsrücke das ist ein besonderes Fleisch, ne? Absolut. Kein Fett, nur ganz wenig. Sehr mager. Sehr mager. Und... Soll ich einrichten? Du kannst gerne anrichten, Alessio. Ja. Am besten dort auf die Platte, wenn du magst. Ne? Ja. Mag ich. Für dich. Das ist auch für dich. Mm. So, Perla Dekoration. Dekoration. Ich lasse immer Fleisch. Ein so, bisschen so, dass die Leute sehen, was wir vom Fleisch nehmen, weil wir haben in der italienischen Küche äh, Probleme manchmal, dass viele Nicht-Italiener betreiben ein Restaurant, verkaufen zum Beispiel Vitello Tornado, nicht als Kalbfleisch, also machen die mit, mit äh, Schweinelachs ja, das ist äh, die, die Fleisch ist fast ähnlich, so L. Und dann viele Leute wissen nicht, ist Kalbfleisch oder so. No? Wir lassen die normalerweise die Sauce. Wir gießen die nicht, wir gossen die die die Soße nicht über die fleisch im Ganzen, ja. weißt du? Dass das, die Leute noch sehen dass können, dass die, Leute sehen die sehen Qualität Genau. Qualität. So. Genau. Jetzt vorgebacken. Jetzt machen wir Buffet-Mozzarella, Schieben wir eine Minute noch in den Ofen. No? Schauen mega, wir Mega, mega, mega, Das ist, äh, ne? No? Das ist kein Keks, weißt du, das ist keine... Jetzt schieben wir kurz in den Ofen. Eine Minute in den Ofen noch. Okay. okay. Dann haben wir die Zeit, uns so. hier Magen das wir schnell zu Ende zu machen, oder? Okay, ja. So, dann hole ich schon mal die Schüssel für die Pasta. Signori, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Jetzt machen wir hier alles ja. im Prinzip hier rein. Wir machen die Pasta. Okay. Jetzt Michele, machen wir die Michele, Michele gibt Zeichen. Pizza, wie lange? Ein Minute. Eine Minute, Minute, dann können wir die Pasta da rein machen. Okay. Das ist sehr gut. Mm. Das ist die italienische Güste ist einfach. Ja. Das kann ich nicht machen. Man muss nur frische Produkte. Frische Produkte, das Beste. Bessere Produkte, gute Qualität und dann... Äh genau, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Also ihr Lieben. Zu viert. Quattro? Quattro. Quattro Persona. Persona. Quattro. Ach, egal. egal. Also, wir haben fertig. Und zwar schönes Mitello Tonato. Wir haben hier eine Puttanesca. Gnocchetti alla Puttanesca. Wir haben äh, Schwezzo Italiano. Das Italiano, sind frische Brot mit Mozzarella. Margherita. Margherita mit, äh, mit... Mozzarella di Bufala. Margherita mit buffel Mozzarella. Art. Genau. Und Nicole? Nicole ist... Äh Die hat einen Tischschmuck gezaubert, passend zu Italien. Ich kann euch den leider heute nie vor der Kamera zeigen, sondern wir zeigen euch das dann, wenn alles auf dem Tisch steht. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind wieder fit aus dem Urlaub zurück und haben heute wieder für euch gezaubert. Genau. Also ihr Lieben, es hat mich riesig gefreut. Michele? Danke. Mille grazie. Kai, grazie. Alessio, mille grazie. Nicole, vielen lieben Dank, Robert hier hinter der Kamera natürlich auch vielen lieben Dank. Grazie. Schaut zu, abonniert und äh, Restaurant Edelweiss in Dresden unbedingt einen Besuch wert, weil dort ist die Pizza Neapolitana auf jeden Fall zu haben, direkt aus dem Holzofen oder was macht ihr? Holzofen. Aus dem Holzofen, also hier Daumen hoch, Blumengestecke, Tischschmuck, Rabenschmuck, Nicoles Blumenatelier. Und wenn der Rizzo mal vorbeikommen soll, dann ruft mich einfach an. Also, tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao grazie.